Die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland Hallo Freunde, hier sind Dilo, Ellie und Rumi. Heute geht es um die konjunkturelle Lage in Deutschland. Um dies zu verstehen, müssen wir erst einmal klären, was eine Konjunktur überhaupt beschreibt. Also fangen wir damit an. Eine Konjunktur beschreibt wirtschaftliche Schwankungen und Veränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Als Maßstab wird das Bruttoinlandsprodukt, BIP, herangezogen. Ein Konjunkturzyklus besteht aus vier Phasen. Dem Aufschwung, Expansion, der Hochkonjunktur, Boom, dem Abschwung, Rezession, dem Tief, Depression, Beziehen wir dies jetzt auf die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland. Deutschland befindet sich momentan im Aufschwung. 2020 sank das BIP im Zuge der Pandemie um 5 und war daher im Abschwung. Das war ein schwerer Konjunktureinbruch, welcher durch ein Konjunkturpaket gemildert wurde, sodass es nicht zu einem Tief kam. Aber stopp mal, was ist eigentlich ein Konjunkturpaket? Unter Konjunkturpaketen versteht man eine staatliche finanzielle Unterstützung, um einer wirtschaftlichen Krise entgegenzuwirken. Eine weitere Maßnahme war das Corona-Steuerhilfsgesetz. Dies beinhaltet zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer und einen Kinderbonus von 150 Euro. Die getroffenen Maßnahmen dienen zur Unterstützung der Unternehmen und privaten Haushalte. Gut, das ist jetzt verstanden, gehen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das BIP im April bis Juni 2021 auf 9,4 weshalb wir uns jetzt in einem Aufschwung befinden. Aufgrund des Lockdowns im Jahre 2020 haben die privaten Haushalte viel Geld angespart, weshalb nach den Lockerungen der Maßnahmen die Konsumausgaben stiegen. Der Aufschwung wird gebremst wegen des Materialmangels in der Produktionsbranche. Außerdem steigt die Inflationsrate auf 3,8 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Sachverständigenrat der für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zuständig ist, schätzt, dass das BIP 2022 um ca. 4% steigt. Ob sich dies bewahrheitet ist unklar, da es jetzt neue Regelungen gibt, die den Handel einschränken. Zusammenfassend kann man sagen, dass in Deutschland mehrere Konjunkturphasen in einem kurzen Zeitraum abgelaufen sind, Jedoch kam es nicht zu einem Tief. Abschließend ist zu sagen, dass die wirtschaftliche Zukunft von den Corona-Maßnahmen abhängt.